Steh auf dem Berg oben drauf! Hey, bist du gut? Ja drauf, ne? Okay, ja, drei Minuten ist vorbei! <lacht> Sinnloseste Folge ever, Alter! Das ist ja noch sinnlos aus, dass man Ding Hey, und herzlich willkommen zur siebten Folge von Minecraft Revenge 3. So, mal gucken, ob die Folge jetzt noch sinnloser wird als die Folge letztens. Einfach nur dumm rumlaufen und Zuckerrohr farmen, suchen, finden, nicht finden. Uns gegenseitig finden. <lacht> oh, wird schon ganz ganz crazy. Bist du ready? Bin ready, ja. 3, 2, 1 und drauf. <lacht> oh, ich stehe hier irgendwo im nirgendwo. Ja, ihr, mein Brot ist drin. Hey, Zuckerrohr? Wir haben Zuckerrohr. Ja, Zuckerrohr. Hey. Wie viel? Sechse, glaube ich. Na, ich hab Villager-Dorf. Jetzt bau kaputt. <lacht> Doch. Ich <lacht> muss die Schutzzeit nutzen. <lacht> okay. Ich mhm. hab Zuckerrohr gefunden. Zu arg. So schnell wäre denn nie hergekommen. Seitdem man einen Shader ausgeschaltet hat. Ach so, er macht den Shader aus und zieht Zuckerrohr. Okay. Ja, sicher. Reaper. <lacht> ich hab einen neuen Zuckerrohr. Was? Einsammeln musst du es halt auch noch wissen. Halt. Das ist nice, neuen Zuckerrohr. Ja, ja bin ich in einem sumpf yo. Wenn man da keinen Zuckerrohr findet, dann. Was ja nicht Dann gehört man eh <lacht> ich, ich bin am Arsch der Welt. Ich glaube, ich sehe aber davon den sumpf yo. Okay. Ja, wenn es dauert. Okay, aus... noch, mehr. noch mehr Zuckerrohr. Jo, nice. Boah, ja, nice. War vielleicht hat du mir den Shader ausschalten. Ja. Ja, am Schluss bist du schon an 10.000 Zuckerrohr vorbeigelaufen ja, Noch mehr <lacht> Also eben gleich 300 Wie viel ja, brauchen wir Züge? Steck, Steck voll mit Zuckerrohr Geht lang zum Villagerdorf und hol mal Essen <lacht> Mies snipe so ein Bogio. Ja. 35 schon 35 Zuckerrohr? Ja What the fuck alter Jetzt können wir uns richtig schön auf Brot hochhauen Brauchen wir nur noch Dias. Mhm. Und ähm, Leder haben wir genug. Zwei. Hm? Ich hab zwei Leder. Tien, zwei. Ich hab drei ha Hasenleder ja. bringt das was? Warte mal. Ich nicht, ich nicht. Nee, Hasenleder bringt gar nichts. Will. Irgendwas muss es jetzt ja bringen. Wir brauchen ja Kühe für Leder, wir haben nur zwei Leder. Was macht das da mit Hasenleder? Keine Ahnung, nichts. Sie auf. Sich fragen, was man damit macht. <lacht> nix. Nix. nix. Nix. Hey, Ey, ich hab gedacht, du bist nicht ein Agro. Dann ist hier halt Agro. Alex, kommst du zu mir? Ja, ich bin das Deck zugehört Was? Alter. <lacht> <lacht> ich könnte da kommen mit Creeper, dass er ja schon sieht. <lacht> <ist. lacht> <lacht> nur Zocken. Ja, oh, Alter, ja. oh, was, was ist denn jetzt für Was jetzt? Alter, ich wäre von irgendwas beschossen. Hacked bei Kiwi? Hallo. LOL. Krieg den? LOL! Ja. Mhm. LOL! Was denn? Nicht sterben, gell? Ich wäre einfach beschossen von irgendwas. Ja, Warhack. Ich kein oder irgendwas. Aimbot Warhack. Jaja. <lacht> also ja. Linienplatz <lacht> töten. Ich hab mehr als ein Stack zugerei, anderhalb Stacks. Ja dann musst du, kommst du zu mir oder ich komm dir ein Stück entgegen, keine Ahnung jemand drauf? Soll ich noch mehr mitnehmen? Ah? Soll ich noch mehr mitnehmen? Nö, reicht. Ähm, okay, dann gehen wir eher zu dir. Und wir machen weil Reicht, sagt er. Ich hab ich bin zwei reich. Leder nur. Leder kriegt man doch nur von Kühen. Ja. Hm. Und ja. Wenn du zu mir kommen würdest, wäre echt nice. Ja, war die Renne, glaub ich glaube ich, da wollen. Minus 1700... ...und 1000. Jupp. Ja. sind ähm. mega viele Schafe. Ähm... Ding darf man nicht ja benutzen, oder? Ähm, ah, ja. Eier. ist rohes Fleisch, aber es macht nicht so ziemlich... ...genug anderes. Ähm... Hm. Ah, ein Abbehead. Mit vier Eine. Hasenfällen kann man Leder machen. Echt? Mhm. Okay. Ja, dann brauche ich den eins. <lacht> ich hab auch eins. Ne, ich hab keins. Ich habe nur zwei normale Leder. Es sind aber schon mal zwei Bücher. Und jetzt vielleicht mal hierher kommen es wäre echt nice. Alter. Ja, ich komme ja schon mit dem Boot. Zu dem Lava, okay? Hä, hey, was ist denn für Lava, Alter? Siehst du, alle, Nein, hier ist nicht mal ein Fluss in der Nähe, wo ich bin. Bei mir ist What? Das ist einfach nur eine Weise, also eine, eine Wiese ist das hier, eine großflächige Wiese. Wo, sag noch einmal wo bist du? Ähm, 1.800 und 1.000. Hä? Hey, du 1000. du bist bei minus 400. Weil, ja, das ist schon Minus, oder? Ja, ja. In die Richtung, Ja. Ja. ja. Wow, nice. Ja, oh, okay, wir, haben Zauber, wir sind weiter. ca. 600 Blöcke entfernt. Geht mal hin. Treffen wir uns bei, bei 1000, 1000, 1000 und minus 500. Also minus 1000 und minus 500. Na na na, Besser wäre. Warte, das ist ja cool Wir sind bei minus 1700. Hätte wir dann Wie 1000? Minus 1700, hä? Äh? Kau, tippa. Ihr halt seid bei minus 1700? Ja. ja. Und die zweite Zahl? Minus 450. Ja, da seid ihr doch gleich da. Da laufe ich euch mal ein Stück entgegen. ja da euch Ja. Links oder oben. Oh, das sind Pfeile? Oh, okay. müssen wir nur noch Kühe irgendwo noch ein bisschen vielleicht finden. Ich habe gerade AQ <lacht> abgeschlachtet. Nice. Und Kaninchen. Und Kaninchen. Ah ja, wo wie das gerne aus, was du gesagt hast? Ja, noch vier. Uhr, also. Ah ja, vier, das geht. Vier Kaninchen hast du auch. Ja. Okay. Alex, wo bist du gerade? ich oh, bin was? so in einem Winterbiom ohne, ohne Schnee. Warte, ich hab grad früher bei 1000 Häschen. So ist der groß. Sag, ja. wow. wow. Was mach ich denn für Scheiße gerade? Käppel. Äh, wir haben ja kein Gold. Ja, 6 Stück. Alex, wo bist du koordinatenmäßig? An. Mhm. Ups, fliegen schon. Minus 1700 und minus 500. Oh, da komme ich hin, gleich dort. Ja, okay. Bin der mhm. gleich dort. Oh, nice. Weiß nicht. Alles braucht man ich anziehen. Mhm. Nochmal vielleicht. Ja, <lacht> ja du solltest mich nicht übersehen, ich hab so viel 1000. Ich bin bei minus 500 und 1700. Ja, bei 1750 und minus 530. Hä, hey, bist du genau anders drum? Ich ja, bei minus 1750 und 480. Geht dann noch bei statt 480, 530. Hier ja, da unten Crafting Table? Ja, schaut gut aus. Und da Öl. dem Öl? Nee. Ja, da. So, Winterbion? Ja, Winterbion ist da oben auf dem Berg, ja. Ja, wir sind da unten bei den Darkwood. Hä? Hä, hey, bist du bei beides Minus? Ja! 1.720 äh? und minus 480, beides ja, ich geh Minus. ich auf da, Minus 530. <lacht> Was, die erste Zahl? Minus 530? die dritte. Ach Jungs, ihr macht mich schwach. <lacht> <lacht> er ist einfach göttlich. Boah, wie geht's runter? Bist so, du um oben auf dem Berg irgendwo? Nein, oh. bin unten im Tagburg. Ich bin jetzt auf Minus 500. 540 540 Das gibt's ja nicht, die baue jetzt einen Cobblestone-Doom, Er noch 20 Blöcke entfernen Und wir finden uns nicht, jetzt bin ich bei minus 540 und... Kriegst du einen Cobblestone-Doom? Um? Warte, ich baue mich auch mal hoch Wahrscheinlich 10 Blöcke neben die Batelsee hoch Ich bin ja hey, gibt... oben, ich bin ja oben, nicht in der Schlucht unten ich. Hä? ich sehe aber eine Kuh, die werde ich mir aber jetzt holen ja, hey, wo, wo? Also den du einen riesen Cabblest auf, auf, auf den Bergen? Nein, nicht, ja, so halb auf dem Berg, so im Zwischenteil. Ja, ist. siehst du Darkwood? Oh, siehst du Wasser irgendwo? Siehst du Darkwood? Ah, ich sehe drei Bäume also Vier. Ähm, ganz voll Darkwood. Geh jetzt einfach hoch auf den Berg, Alter! Ich hab das einen riesigen Cobblestone-Durmscherpfer. <lacht> geh auf, <lacht> geh auf 1000, minus 1750. <lacht> bin, ich bin bei, gerade bei minus 1600. ich baue mich jetzt hier hoch, Alter, Leute, Leute, das ist 1750 jetzt, ich ein Haus. Außen. Aber ich komme dazu viel. Ey, das gibt's doch nicht, ey, dass wir hier aneinander vorbeirennen. Das ist ja komplett in so, Richtung. Ja. Was? Komm du mal hier rüber jetzt. Wo denn? Steh, steh oben auf dem Berg. Bei minus 1600 Wir sind bei minus 1700 Ja dann lauf mal dahin bitte Ja Und dann? Äh, minus 1600 und 500 Minus ja, Du brauchst noch gerade ausgehen What? bist du ist? vor dir einen Berg? Einen Schneeberg? Ja Ja da oben drauf bin Alter ich hab da irgendwie nicht angebunden Wo bist du da? Ich ja, da noch 100 Becken ich Alter, das gibts doch nicht. Ich bin bei 1000. Minus 1575. 1550. Minus 450. Was machst du? Ja, Garmin. Steh nicht weit, oder? Ich steh <lacht> oben auf dem Berg. <lacht> ey, das ist so eine sinnlose Folge, ey. Ey, ist grandios, wie ihr und ihr. Oh, mein Haar auch, auch nicht. Das ist mir wusch, der Haus. Ich <lacht> hab's hier Leder. <lacht> ich, hab's jetzt Tumor, ich hab vier Leder, wir <lacht> haben vier Bücher. Er ja, 2 zwar minus 600. Das heißt, wir haben 6 Leder. Minus 1000. Da sagen wir mal 1600 und minus äh, 700, äh, 470. Hey, muss der passieren. Ja, der, der, der Berg da drunter, dahinter. Der auf dem Berg oben drauf. Hey, bist du gut. Ja, da. Dann geh ich Ja, 3 okay, halt. ja, Minuten ist vorbei. Sinnloseste ja, <lacht> Folge ever, Alter. Das ist ja noch sinnloser, als dass wir Ding angefunden haben. Meine Fresse. Hä? Nehmen wir gleich die Rosen mit. Alter, bewegt dein Arsch jetzt hier hoch. Ich bin ja eh schon da eigentlich. Ah, da bist, oh, bist du behindert? <lacht> <lacht> behindert, Alter! Ich nämlich. Warte, willst du mal Broten gehen, was? Ja, du Brot ist ja also schon fleißig. Ja, warte, gib mir mal bitte Zucker vor. Ja, warte, ich geb dir einfach den Holm, den da. Ja, danke. Ah, wie geil. Ey, fress die Mutter, Alter. Das war ja grandios gerade. Ja, ist grandios. <lacht> was ist das für sexy Essen? Ich glaube, jetzt hab ich sie genug essen. Warte mal, schauen wir. Mal. Jetzt holst du mal Leder. Ich hab Leder, ich hab vier Bücher. Ja, vier Warte, die gibt dir einfach mein Leder, oder? Ja, okay. Warte. Du kannst schon mal verzaubern, deine Brust, Alex. Mhm. Protection 1. Ja. Schuld den Reißar schon verzaubern? Hm. Das Lapis, ups. Bist ah. du jetzt eingesammelt. Hinter dir? Ja, was? Was ist hinter dir? Nix, nichts Der Lapis. Kannst du versuchen, so. ob der Schwert auf Feuer geht? Ja. Das ist das nächste, was wir machen müssen. So, Sharpness. Koordinaten. Klar darf man Feuer machen. Ich Scharpness 1. Ich hab nichts drauf hm. auf Schwert. Ja, bei mir ist Was soll der denn machen? Sharpness, Sharpness ist okay. Okay. aber. Ich hab aber ich hab nicht mal Sharpness drauf. Ja, wow. Was, kannst, du, kannst du mal einen Amboss machen? Ja, warte. Was? Die Aufnahmezeit ist in einer Minute vorbei, okay. Machst du mal schnell einen Amboss? Ja, mach einen Amboss. Ich räum dann erstmal hier mein Inventar aus, ey. Hab an. Bam. Wo? Oh, da, danke. Kein Problem. Ups. Hast du Federn? Ja. Gib her, mal Hey, kann grad nicht. Ich hab grad Brot 2 gemacht. Cool. Alex, 30 Sekunden. Jo, mach mal. Danke. 2. So, ja, war, das ist besser Ja. Ich bin mir schon. <lacht> nice. Willst du 2? Ich <lacht> <zwei>? Oder. <lacht> <lacht> noch ein Protection Arts Island, Oh, Brot 2, Alter, wir haben so viel Zuckerrohr gefunden, wie göttlich, ey. Boah, nice. Leute, das war eine sinnvolle Folge, würde ich mal sagen. Hätten wir uns früher getroffen, wäre alles ein bisschen besser gegangen. Aber ich glaube, so passt das auch ganz gut, oder? Und ja, das war schon mal gut, im Gangster zu folgen. Jo, gut, Leute, dann haut rein, wir sehen uns in der nächsten Folge und ciao. Danke fürs Zuschauen, falls die Runde gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Vergesst nicht zu abonnieren, falls ihr nichts mehr verpassen wollt. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.